Hi, schön, dass du wieder reinschaust. Habe ich dir eigentlich schon mal meine Kluft hier gezeigt? Ja, Pfadfinder. Wir tragen meistens so ein Tuch, eine Krawatte oder wie auch immer man das nennen mag. Ich habe hier ganz viele Abzeichen. Als Jugendlicher habe ich gelernt zu knoten, mich zu orientieren, Zelte aufzubauen, Fahrradfahren, Schwimmen, Klettern, weiß nicht was alles. Auf der Seite und hinten haben wir noch Abzeichen von Lagern. Guck mal hier, Campere 96, wo oh man... Bin ich schon alt. Aber eigentlich, eigentlich geht es ja heute gar nicht um die Kluft. Oder vielleicht doch. Die Herrenhuter losen jedes Jahr Bibeltexte aus. Für jeden Tag ein. Und für den heutigen Tag haben sie folgende Bibeltexte ausgelost. Moment, ich hole die Bibel. Und zwar gibt es einen Text im Alten und einen Neuen Testament. Und ich fange mit dem Alten Testament an. Das steht im Hiob. Dort im Kapitel 1 und dort der Vers 21. Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hm, Was kann ich jetzt hier mitnehmen? Naja, am Ende kann ich überhaupt nichts mitnehmen. Aber der Herr sei gelobt. Gut. Ich möchte mit euch den zweiten Text lesen. Und zwar steht er in Römer. Römerbrief, geschrieben von Paulus und dort im Kapitel 13 und den Vers 14. Dort schreibt Paulus, zieht an den Herrn Jesus Christus. Doch hier steht so eine Fußnote. Und mit Fußnoten wird auf andere Bibeltexte verwiesen. Und das lasst uns jetzt mal gemeinsam entdecken. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Okay, anziehen. Was bedeutet das? Hier steht weiter, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freie, hier ist nicht Mann noch Frau. Ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Wir als Pfadfinder laufen mit unserer Kluft rum. Von Weitem sieht man, das sind Spezielle, die gehören doch irgendwo dazu. Wie ist es mit uns Christen? Erkennt man dich als Christ? Ich möchte dich einladen, denk darüber nach, Jesus heute ganz bewusst neu anzuziehen und so zu leben, dass andere Menschen erkennen, dass du zu Jesus gehörst. Sei gesegnet.